Das ist <lacht> ganz glatt und scharf. Das ist halt... Das ist du die Ja, die die Ja, Also die sind da schon, ich können schon äh, bei den Algen sind halt wirklich so. Das sehen wir jetzt natürlich. Das sieht man jetzt schön, wie der jetzt durchgefärbt ist. Also der ist jetzt schon. Die Weibscher werden, werden am ganzen Körper so wie hier am Rücken. Ähm, die Menschen färben sich halt hier dann so durch. Also das, ist, das, das sehen wir jetzt natürlich, dass der auch schon etwas älter ist. Also das ist kein ganz junger mehr. Der, der. Im ersten Jahr sehen sie jünger aus wie die Weibscher. Und im zweiten Jahr fangen die dann also quasi wenn sie ein Jahr sind, mit der erste Mauser, färben die sich langsam durch. Aber so schön wie der jetzt schon färbt ist, ist der schon etwas älter. Kann der mal in die Kamera lächeln? <lacht> <lacht> Super, danke schön. Das geil. <lacht> <lacht> einmal durch einmal getunnelt. Schon weg. Oh Genau. Also. kannst du dir noch einmal drehen. Wie der heißt. Das ist der Dieter. Nein, das ist Mädchen. Da ist der Claudia. <lacht> Art, also. So, dann, würde ich sage. haben da alle? Warte, warte, warte. Wer wollte noch seine Kamera holen? Der ist eben nach Hause gefahren. Dann warten wir noch einen Moment, dann was machen wir dann. Okay, Spaß. Wo kommt denn hier? Bitte? Wo kommt es mir? Äh, Hat die Ne, nee, die war. Ah, die hatte Würmerkappe. Das ist, wenn die, wenn die so Spulwürmer, Padewürmer und so haben, ja. ähm, können die natürlich, die, die vermehren sich dann, dann können die natürlich auch fressen und dann können die Futter nicht mehr verwerten und dann werden die immer dünner und immer schwächer. Genau, genau. <lacht> <lacht> und jetzt, also, hier, hier, hier kann man. Hey, das <lacht> Wir sind noch finger So, gut. Oh Mann, der ist auch mit dem Kleinen gedreht. <lacht> ich hab extra die Taschenkamera mitgebracht. Ja. Kann man was vorbereiten? <lacht> Die ist aber ja, ja, ja, ja. ziemlich gechillt. Also für, für den Meuchfuß. Ja da ja. <lacht> das ist aber wirklich das ist ein ganz großes Problem, Zecke. Ähm, wenn ein Vogel schwach ist und auf dem Boden sitzt und hat, hat hier an der Auge, also die, die haben ja nicht viel Möglichkeit, also hier an der Auge sitzen die dann gerne und hier an der, der Schnabelhaut die Zecke. Ähm, ein Vogel, der wiegt jetzt, wenn gut, der ist jetzt groß, aber ein Turmfalk wiegt 300 Gramm. Der hat ja bloß ein paar Tropfen Blut im Prinzip. Wenn der drei große Zecke hat, das ist wie man die jetzt drei Liter Blut ablegt. Das kann für die schon wirklich ein Problem sein. Genau. So, dann. Fragen wir mal auf Wiedersehen. hier einziehen. Oh, da ist ein Fly. Eine Waldohreule. Ja. Ja, Waldkraut habe ich gefunden, der ist mal runtergefallen. Dann habe ich ja. aufgepasst, dass kein Fuchs. Ist das mal. Das war jetzt mal ist das ein schönes Tier. <lacht> wie alt ist und Der Vogel jetzt so? <lacht> da, da, da, da werden sie dann alle doch irgendwie so. Die weiß aber das. Ist so das schön. Schön, die dürft schon <lacht> älter sein, weil die auch schon ziemlich dunkel. Normalerweise haben die richtig so orange, gelbe, strahlende Augen. Die sind schon richtig dunkel. Also das ist bei den meisten wenn die dunkel werden die Augen, so wie bei dem Habicht am, am Freitag. Die älter, die werden das dunkler, werden die Augen. Und was hat die die habe ich aus einer Plattform. Die hat jemand quasi... Wieder aus Holland. Und, und gedacht, er könnte sowas selbst pflegen. Was die ursprünglich ja. hatte, kann ich dir gar nicht sagen. Okay, aber die kommt, die kommt jetzt trotzdem zurecht. Ja, ja, schön. Die habe ich trainiert. Ich teste dann alles an, mit Lebensfutter, ob das funktioniert und so. Dass ich mir auch sicher bin, die kann fliegen, die kann jagen und so. Ich habe eine große Flugvolleere, so sechs Meter hoch. Äh, und das hat mich dann richtig gut Wenn es weniger friedlich reitet, landet, gezielt, und, und denkt an, Maus Boden gezielt, dann es so, Das ist das Der So, gehen wir dann Ich ja, und Smile, genau. <lacht> Super. So, danke schön. Gehen wir noch davor und dann geht's ab. Ja, ja, ja. ja ich bin unterwegs. Ich bin oder Ich bin ja, wenn er dann müsste... Er